sammeln wir das mal quasi nebenbei. Ähm, genau, Während ihr schreibt, äh, kurz worum es geht, also das, das Thema heute ist ähm, Bildung, äh, Bildung in Deutschland und vor allem so mit dem Fokus digitale äh, Bildung, denn ihr wisst alle, glaube ich, dass die ganze Welt gerade davor ist, dass sich vieles verändert, äh, das heißt, wie äh, Schule verändert sich. Die Art und Weise, wie wir sprechen, über Zoom zum Beispiel, verändert sich. Und die ganze, die ganze Arbeitswelt geht in Richtung Digitalisierung. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch, wenn wir uns selber ausbilden und weiterbilden und vor allem auch in Deutschland, auch mit diesem Trend, mit dieser Entwicklung gehen. Und ich möchte anfangen mit ein paar Fakten, ein paar Statistiken, ähm, wieso sich der Arbeitsmarkt ändert und wohin die Reise geht. Und es gibt da ganz interessante Statistiken. Ähm, 66 Prozent aller Kinder, die im Jahre 2016 eingeschult wurden, werden einen Beruf ausüben, den es heute noch gar nicht gibt. Sprich, ähm, ihr wisst selber, zum Beispiel der Beruf des YouTuber oder Instagram-Influencer, oder es gibt sowas wie Search Engine Optimization. Die gab es vor fünf oder zehn Jahren nicht. Und genauso wird es in den nächsten Jahren ganz, ganz viele Berufe geben, die es heute nicht gibt. Und ein zweiter Trend ist, und ich äh, gehe ein, eine Folie weiter. Das ist die gleiche Folie nur in englischer Sprache. Und der zweite Trend ist, dass 77 Prozent aller Jobs auf der Welt in den nächsten zehn Jahren im Bereich Digitalisierung sein werden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Arzt werden wollt, dann müsst ihr digitale Kenntnisse haben. Wenn ihr Lehrer werden möchtet, braucht ihr digitale Kenntnisse, weil diese Berufe, die werden alle mit Technologie zu tun haben, die werden alle digitalisiert werden, sodass zum Beispiel ein Arzt kann dann mit einer künstlichen Intelligenz zum Beispiel Krebsdiagnosen feststellen. Oder ein Lehrer muss dann meistens über Homeschooling mit seinen Schülern sprechen. Das heißt, jeder Beruf braucht digitale Kenntnisse. Ein weiterer Trend ist auch, dass es ganz viele neue Jobs geben wird. Das heißt, während der ganze Arbeitsmarkt sich verändert, wird es auch in den nächsten so vier Jahren inzwischen 150 Millionen neue Arbeitsplätze, neue Jobs auf der Welt geben und davon sind ungefähr 6 Millionen in Deutschland. Und die meisten dieser Jobs sind im Bereich Softwareentwicklung, Data, also Big Data, Cloud, Internet, all diese Themen. Und wenn man guckt, allein in Deutschland und in England sind im Jahr 2019 600.000 Stellen, Jobs, nicht besetzt. Das heißt, sie sind frei, die sind verfügbar gewesen. Und die Unternehmen, die Firmen, die konnten keine Menschen finden, die genau in diesem Bereich arbeiten. Also, wenn ihr über Bildung und über Beruf, über Jobs nachdenkt in Deutschland, wäre das auf jeden Fall eine Riesenmöglichkeit für euch. Wenn ihr Fragen habt zwischendurch, gerne auch in den Chat reinsetzen. Der Adrian ist hier, wir sind hier, wir beantworten auch gerne Fragen ähm, über den Chat. Könnt ihr einfach zwischendurch reinschreiben, überhaupt kein Problem. Und was auch noch natürlich ganz wichtig ist, ist, ähm, das, wo fängt, fängt ihr an und wie fängt man an? Und da gibt es natürlich ganz schöne Möglichkeiten, weil auch wenn ihr in die Schule geht oder wenn ihr an der Universität geht, ähm, gibt es Statistiken, die sagen, dass trotzdem 70 Prozent der Studenten, die studieren, wissen nicht, was sie später machen sollen oder wie sie ihre Kenntnisse und ihre Fähigkeiten nutzen können. Das ist auf jeden Fall auch ein, ein großer Bedarf daran, dass man Hilfe braucht, also jemanden fragen kann. Und da ist es ganz wichtig, dass man einen Mentor hat. Ne? Also jemanden, einen Experten, der in einem gewissen Bereich gut ist, ihnen zu fragen oder diese Person zu fragen, ähm, was kann ich tun oder welche Jobs gibt es oder welche Bereiche gibt es, wo ich später studieren kann. Also das ist auch nochmal eine Sache, wo wir sagen, Mentorship ist auf jeden Fall etwas oder Experten zu fragen ist auf jeden Fall etwas, was ihr euch ähm, auch vornehmen solltet. Kommen wir zu dem Schulsystem in Deutschland. Also wenn ihr hier seid oder wenn, wenn, wenn man sich mal anschaut, ähm, was, also wenn so viel Bedarf da ist, wenn so viele Menschen in der IT und auf dem Arbeitsmarkt gefordert sind, was tut denn die Schule dafür? Und, und ähm, ist denn die Schule in Deutschland, das Bildungssystem in Deutschland, dafür ausgerichtet? Und äh, da sieht man jetzt, ich habe euch mal diese Grafik gezeigt, was sehr schön zeigt, welche Schulen es in Deutschland gibt. Angefangen vom Kindergarten, ähm, von drei bis fünf Jahren quasi bis zur Grundschule. Das ist dann quasi die, die äh, Grundschule, wo jeder quasi von der ersten bis zur vierten Klasse geht. Und danach gibt es eine Unterteilung zwischen Hauptschule, Realschule und Gymnasium. Was auch zusammengefasst ist als Gesamtschule. Also Gesamtschule ist, da kann man wirklich alle Abschlüsse ähm, machen. Ähm, man kann danach sich aussuchen, ob man eher den Berufsweg geht, also eine Berufsausbildung macht. Oder ob man zur Universität geht. Aber dennoch, wenn man mit der Schule fertig ist, ist es meistens so, dass es eher theoretisch ist und wenig praktisch. Also man hat dann sehr, sehr viel theoretische Sachen gelernt. Aber nicht alles ist brauchbar später in Ausbildung oder im Studium. Sondern da muss man sich noch mal weiter sich, sich weiterbilden in einzelnen Fächern. Das ist so ein bisschen das Schulsystem, was aber auch auf der anderen Seite ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt. Also wenn man eher so jemand ist, der gerne liest, gerne theoretisch an Sachen arbeitet, wäre natürlich ähm, möglich, ein bisschen zum Studium weiterzumachen. Wenn man eher praktisch ist und direkt arbeiten und Geld verdienen möchte, kann man den Weg der Berufsausbildung wählen. Dennoch, wenn man sich dann aber anschaut, was passiert oder wie, wie förderlich ist es, das ist eine ganz interessante Statistik, die zeigt, dass Nicht-Akademiker-Kinder, also wo die Eltern nicht studiert haben, ähm, fangen nur 21 von 100 mit dem Studium an. Bei Familien, wo die Eltern studiert haben, akademiker -Kinder, sind das 74%. prozent Also da merkt man auch schon wirklich, dass es von der Familie auch sehr viel getrieben ist. Das heißt, ganz häufig ist es so, wenn die Eltern studiert haben, studieren die Kinder auch häufig und wenn nicht, es ist umgekehrt und das ist leider Gottes eine, eine Tendenz, die sehr schade ist, wo man aber sagen kann, aufgrund dieser Statistik ist es wirklich so, dass Arbeiterkinder, die meistens aus Familien oder häufig aus Familien mit Migrantenhintergrund kommen, die gehen leider Gottes nicht den akademischen Weg, sondern eher den praktischen Weg. Okay. Ähm Dennoch, die, die nächste Folie zeigt dann so ein bisschen, was man als Alternative machen kann. Und zwar ist es so, dass man nicht unbedingt als ja, Universitätsabschluss braucht, weil ich habe gerade ja euch gezeigt, ähm, man kann wirklich auch, oder der Bedarf ist, ist da jetzt am Arbeitsmarkt. Und ihr kennt vielleicht diese beiden äh, Persönlichkeiten. Der eine ist Elon Musk, der Gründer von Tesla. Und der rechts unten ist Mark Zuckerberg, der Gründer von Facebook die sagen, dass man auch ohne einen Universitätsabschluss sehr weit kommen kann. Also sprich, wenn man sich die, die Arbeitswelt heute anschaut und die Digitalisierung anschaut und den Bedarf auch sich anschaut, ist es wirklich so, dass man auch wirklich ein, eine Berufsausbildung machen kann oder sich selber viele Sachen beibringen kann, um dann wirklich auch im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Denn nochmal, der Bedarf ist extrem hoch. Das ist so eine Statistik, wo nochmal zeigt, der Bedarf an IT in, in Unternehmen in Deutschland und in, in, in England und hier, wie viele pro Jahr Studenten kommen aus den Universitäten, die wirklich IT-Kenntnisse haben und wie hoch ist der, der Bedarf. Also das ist der Bedarf, den die Unternehmen haben auf der einen Seite und das ist ähm, der der, die Abschlüsse, die von den Universitäten, von den Studenten kommen. Und Da seht ihr halt, dass es ein Riesenunterschied ist. Genau, und unsere Empfehlung ist, wie, wie kann man oder was kann man dagegen tun oder dafür tun, besser gesagt? Unsere Empfehlung wäre ganz klar, irgendwo anzufangen und das Thema Mentorship. Also Mentorship bedeutet, einfach mit jemandem sprechen. Jemandem sprechen, der zum Beispiel in Deutschland ist oder in Europa arbeitet, ein Experte. Der muss nicht unbedingt in IT oder Digital sein, sondern in jeglichen Bereichen. Aber ein Mentorship zu machen. Einfach zu fragen, hey, ich habe die und die Interessen. Ich möchte in den und dem Bereich mich weiterbilden und, und fortbilden. Diese Themen gefallen mir sehr, sehr gut was für eine Empfehlung hast du für mich oder wo kann ich was lernen? Das ist so eine Sache, die sehr, sehr hilfreich ist für jeden, vor allem, wenn man aus dem Ausland nach Deutschland kommt, jemanden zu haben, der auch dann einem weiterhelfen kann, was die berufliche Weiterbildung betrifft. Ähm, deshalb Mentorship ist wirklich etwas, was wir sehr, sehr wärmstens empfehlen für alle, die neu nach Deutschland gekommen sind oder kommen werden oder allgemein, die sich beruflich orientieren. Der zweite Schritt wäre dann wirklich das Lernen, das Lernen selbst. Und hier ist es ganz wichtig, dass man auch selbst sich etwas beibringt. Es gibt inzwischen YouTube-Tutorials ganz viel, es gibt freie Online-Kurse, es gibt ganz viele Zertifizierungen, die man machen kann. Und da kann man sich wirklich selbst von zu Hause in seinem eigenen Tempo wirklich ganz, ganz viele Sachen selbst beibringen. Und da zählt natürlich die Erfahrung ganz, ganz viel. Also in vielen Bereichen sieht man, in vielen Berufen, dass die Erfahrung fast, fast höherwertiger ist, mehr wert ist als der Abschluss, den man hat, der theoretische Abschluss. Und mit dem Selbstlernen kann man sich wirklich ganz viel Erfahrung schon aneignen. Und der dritte Punkt, wenn man das natürlich dann gemacht hat, ist, dass man ähm, dann bereit ist für den Beruf. Das heißt, man hat eine bessere Qualifizierung, man hat Erfahrung gesammelt, man hat sich selbst weitergebildet und dementsprechend ist man natürlich viel, viel besser vorbereitet yeah. und kommt auch viel, viel besser. Das geht habe ich schon gemacht. Hier. Das passiert gar nichts. Ist da eine ist Frage, nicht. weil ich höre etwas? Ja, da oben. schon. Um, ist er weg? Jemand, jemand hat seine Dings, ja. sein Mikro an. Könnt ihr bitte die Mikros ausmachen? Dankeschön. Okay, Achso, das, das ist eine eine Frage. Frage. der Starter. Ähm, ich glaube, Sabine Reinhardt. Ja. Einmal ein Mikrofon vielleicht auf Stumm schalten. Man ja, habe ich, habe ich. Mhm. Danke. Sabine Genau. Ähm, und als, als ganz konkreten ähm, ja, äh, Möglichkeit für euch ähm, gibt es auch als etwas ein Mentorship, was wir bei GIDEXA ähm, ins Leben gerufen haben. Ähm, ein exklusives Mentorship für neue Menschen, für Welcomers in Deutschland. Ähm, und das können, kann wirklich jeder sein, jeder, der neu in Deutschland ist. Wir haben da ganz berühmte Persönlichkeiten äh, zusammengestellt. Also hier Kawa Yunusi ist der Personalchef von SAP Deutschland, hat 25.000 Mitarbeiter, ist wirklich eine große Berühmtheit, aber ist mit 14 Jahren als Flüchtling aus Afghanistan nach Deutschland gekommen und hat es jetzt bis ganz nach oben zur SAP geschafft. Das Gleiche ist Mohammed Al-Gabdan, ist aus Syrien nach Deutschland gekommen, ist jetzt bei Adidas ein, ein Senior Manager. Und genauso die anderen, das ist die Mohana, hat iranische Wurzeln, der Yassin, Tunesien, Victoria aus Russland, Marie Estelle aus, äh, aus ähm, Afrika, Hassan aus der Türkei, Rehan auch aus der Türkei. Das sind Persönlichkeiten, die wirklich als Migranten oder Migrantenkinder nach Deutschland gekommen sind und eben dort Karriere gemacht haben. Manchmal mit Studium und manchmal auch ohne Studium. Und hier könnt ihr wirklich euch anmelden, das ist auch kostenlos komplett, über diese Website gdexa.com welcome to Germany. Und dann könnt, könnt ihr euch anmelden und so ein Mentorship quasi machen und auch ein Netzwerk quasi euch aufbauen. Ja, und so sieht das meistens aus, unsere, unsere Mentor-Sessions. Das heißt, das sind eins zu eins persönliche Zoom-Meetings mit euren Mentoren, wo ihr eure Fragen stellen könnt, wo ihr Tipps und Hinweise bekommt zu dem Arbeitsleben in Deutschland, zu Karrieremöglichkeiten in Deutschland und könnt dann wirklich auch eure Fragen loswerden. Es gibt nicht nur GIDEXA, sondern ganz viele andere Möglichkeiten, wo ihr ein Mentorship bekommen könnt. Es gibt die Ready School, die School of Digital Integration, das ist etwas, was wir bei Microsoft auch sehr äh, stark fördern. Ähm, da gibt es auch Kurse, auch IT-Kurse zum Web-Developer, zum Data Scientist, aber auch so Tipps und Tricks für, wie schreibe ich ein CV, äh, wie bewerbe ich mich und, und wo kann ich mich melden bei bestimmten Fragen. Ähm, das ist auch ein Verein, was, was quasi in dem Bereich sehr viel aktiv ist. Und dann gibt es noch die DCI, das Digital Career äh, Center was auch sehr, sehr viele Kurse anbietet, auch im Bereich Non-IT. Da kann man sich auch anmelden, ist auch kostenlos und wird gefördert. Und das sind zum Beispiel nur eine, einige Beispiele, die, die zeigen, dass unglaublich viele Möglichkeiten es in Deutschland gibt, sich vorab schon durch ein Mentorship oder Digital Upskilling sich weiterzubilden. Was auch möglich ist, ist, dass man in kleinen Projekten Sachen macht. Also ich gebe euch mal hier ein Beispiel, was wir bei GIDEXA für Schulen anbieten, für Schulklassen von der Klasse 5 bis 13. Und das, das ist eine Sache, die wir jetzt euch zeigen, weil das könnt ihr auch alleine zu Hause machen. Als Beispiel, was wir mit den Kindern dort machen, ist ein YouTube-Video aufzunehmen oder einen YouTube-Channel aufzubauen. Oder wir entwickeln ähm, mit, mit Scratch, mit der Programmiersprache, die wirklich Kinder lernen können, also eine Quiz-App ähm, oder ein Chatbot. Das sind so tolle Geschichten, die ihr, wenn ihr euch zum Beispiel bewirbt beim Arbeitgeber, und das muss nicht unbedingt ein IT-Job sein, das kann jeder andere Job sein, dass ihr sagt, okay, das ist hier mein Lebenslauf und meine Zeugnisse, aber guck mal, hier sind meine Projekte, die ich gemacht habe, alleine, mit Freunden oder in einem Team. Ich habe einen YouTube-Channel oder ich habe ein Instagram-Video gemacht, was gewisse Themen hat. Oder ich habe einen Chatbot entwickelt. Das sind Sachen, die ihr euch beibringen könnt im, im Privaten, in der, in der Freizeit und wo ihr auch selber sehr, sehr viele Kompetenzen auch euch anverlangt, dass ihr eure Skills erweitert in Richtung Kreativität, App-Entwicklung und die Soft-Skills, die ganz, ganz wichtig sind, um einen Job in Deutschland zu bekommen. Und darüber hinaus gibt es auch ganz, ganz viele, man nennt die Hackathons sozusagen. Das sind wirklich so kleine Mini-Projekte. Und zuletzt wurde zum Beispiel so ein Projekt, das heißt Wir für Schule, veranstaltet von der Bundesregierung. Und da ging es darum zu sagen, jetzt in den Covid-Zeiten überlegen wir uns, welche Lösungen es für Schulen gibt, was man entwickeln kann, damit das Homeschooling einfacher wird. Und das sind kostenlose Projekte, wo ihr erstens euer Netzwerk erweitert, das heißt ihr, ihr trifft Experten, denen ihr Fragen stellen könnt, wo ihr aber auch wirklich dann auf euch, euch selbst das was beibringen könnt, auch, auch Themen lernt. Und ihr müsst nicht unbedingt der Techniker sein, sondern könnt auch eure eigenen Sachen mitbringen und lernt hier daraus ganz, ganz viele Inhalte, Projekte und auch Menschen kennen. Genau, und die letzte Folie, die äh, gibt so ein bisschen, also es gibt ganz, ganz viele Angebote im Internet. Ich habe mal nur die, die, die, die bekanntesten rausgesucht und, und da, wo ich euch auch wirklich empfehlen würde. YouTube ist ein, ein super Kanal, wo ihr nicht nur Videos euch anschauen könnt, sondern auch viel lernen könnt. Es gibt für fast alles ein Tutorial. Ähm, ihr könnt euch das anschauen. Die sind auch sehr gut strukturiert in verschiedenen Sprachen. Aber hier könnt ihr wirklich viel Sachen lernen, euch das selbst beibringen. Und die anderen Links, die zeigen euch auch ganz viele Informationen, wo ihr euch selbst einfach bestimmte Themen beibringen könnt. Und das sind Sachen, wie gesagt, nicht nur, wenn ihr IT-Experte sein möchtet, sondern auch, wenn ihr komplett was ganz anderes studieren möchtet. Wie gesagt, wenn ihr Lehrer sein möchtet oder ein Arzt oder ein Anwalt, auch da braucht ihr digitale Kenntnisse, und die, die euch helfen werden und helfen können. Denn jeder Job verändert sich, jeder Beruf verändert sich, der Arbeitsmarkt verändert sich, jeder braucht digitale Kenntnisse, egal was man möchte und nicht jeder muss ein, ein Programmierer oder ein, ein IT-Experte sein, aber ihr braucht diese Kenntnisse. Und deshalb, äh, unsere Einladung geht auf diese, auf, diese, ähm, auf diese Plattform. Ihr könnt euch da kostenlos anmelden, könnt Kurse machen und dann habt ihr neben euren CV und euren Zeugnissen auch ganz, ganz viel Erfahrung, die ihr vorzeigen könnt. Genau, und damit bin ich am Ende unserer Präsentation hier nochmal ein, ein Bild von unserem Team äh, bei GDEXA. Alles ehrenamtliche Persönlichkeiten, ähm, die auf, aus der ganzen Welt, aus Asien, aus, aus Polen, Russland, wir haben da aus, aus allen Bereichen Menschen zusammengetrommelt, die gerne helfen ähm, bei Fragen jederzeit über unsere Internetseite oder über E-Mail-Adresse oder über die Olga von Open Deutsch könnt ihr auch an uns in Kontakt treten. Ja, vielen lieben Dank, äh, Ekrem, für die schöne Präsentation. Ähm, ich würde sagen, wir fangen jetzt vielleicht mit den Fragen an. Ähm, ihr habt jetzt gesehen, also könntest du vielleicht die Folie mit dem Bildungssystem nochmal öffnen? Also mit dem Aufbau von der Grundschule bis weiter? Ah, ja, kann ich machen. Moment. Das wäre ganz nett. Und äh, ihr müsst jetzt keine Angst haben, Ekrem wird dann später die Präsentation einfach in den Chat schicken, ja, so dass ihr diese Information dann auch für euch auch später habt. Genau. Dankeschön. Ich würde hier vielleicht noch ein bisschen mehr erklären, da wir heute sehr viele Schüler haben aus anderen Ländern, die jetzt ihr Sprachdiplom machen wollen oder allgemein Deutsch lernen. Ja, ich möchte euch noch ein bisschen erklären, falls ihr nach Deutschland kommen wollt und hier studieren wollt oder eine Berufsausbildung machen wollt, ist es folgendermaßen. Ähm, ihr seht, äh, es gibt erstmal Grundschule ne? und nach der Grundschule entscheidet sich, wohin man geht, entweder in die Hauptschule, Realschule oder ins Gymnasium. Hier spielen die Noten eine gro äh, große Rolle. Ja, also je besser die Noten sind, desto höher sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann ins Gymnasium gehen kann. Und äh, nach dem Gymnasium wenn man Abitur bekommen hat, darf man dann weiter entweder an der Universität studieren oder an der Fachhochschule studieren. So, ähm, wenn ihr aber noch nicht in Deutschland seid und in Deutschland studieren wollt, dann ist es wichtig für euch zu wissen, dass ähm, euer Schulsystem mit dem Deutschen nicht immer gleichgestellt wird. Ja, das bedeutet... Ähm, Ihr zum Beispiel geht, keine Ahnung, elf äh, Jahre in die Schule. In Deutschland geht man aber zum Beispiel zwölf Jahre in die Schule. Da sind auch äh, Unterschiede, je nach dem Bundesland. Und manchmal gibt es so einen Jahrunterschied. Und ähm, wegen diesem Jahr Unterschied dürft ihr zum Beispiel nicht immer gleich hier studieren. Und in diesem Jahr... Müsst ihr dann entweder, wenn ihr gleich nach der Schule hierher kommen wollt, dann müsst ihr ein Studienkolleg besuchen ja, und das ist auch von dem Land immer abhängig oder ihr studiert ein Jahr in euren Ländern und dann dürft ihr hierher kommen und ohne Prüfungen quasi hier schon ihr Bachelor weitermachen. So, das ist das, was ich ähm, selber <lacht> vor kurzem erfahren habe. Ja, das ist vielleicht wichtig für euch. Und allgemein, äh, das, was auch Krem, äh, Ekrem versucht hat äh, zu erzählen, ähm, ist es wichtig zu wissen, dass man nicht unbedingt studieren muss, um eine gute Zukunft in Deutschland zu haben. Ja, ähm, manchmal... Also, es ist immer so also die Frage, wenn man studieren geht, dann muss man damit rechnen, dass man mindestens drei Jahre, wenn das Bachelor ist oder mindestens zwei Jahre, wenn es Masterstudium ist, dass man während dieser Zeit nur sowas wie einen Nebenjob machen kann. Ja, ganz wenig verdienen kann, ganz viel lernen muss und theoretische Sachen lernen muss. Wenn ihr aber zum Beispiel äh, technisch was machen wollt, wenn ihr als Physiotherapeuten arbeiten wollt, also etwas, was man äh, mit den Händen machen muss, ja, sagen wir so, oder auch ein Automechaniker, ja, das ist auch ein toller ähm, Job, ähm, dann macht man eine Berufsausbildung. Und während der Berufsausbildung, sie ist in Deutschland dual, das bedeutet, Ihr lernt Theorie zwei Tage in der Woche und an den übrigen drei Tagen in der Woche a, äh, na, lernt ihr in der Praxis in einem Unternehmen. Und ähm, warum das manchmal auch ähm, eine bessere Wahl ist, ähm, ist einfach nur A, ihr bekommt viel Praxiskenntnisse ja, und B, äh, ihr verdient auch Geld währenddessen, ja, also dafür, dass ihr dann diese drei Tage im Unternehmen arbeitet, verdient ihr auch Geld und soweit ich weiß, ist es ab 900, ich weiß nicht, wir haben da auch Experten im Chat, also helft mir bitte, ich glaube so ab 900 fängt es an und dann gibt es keine Grenze nach oben. Ja, also ähm, falls ihr hier studieren wollt, dann wäre dann vielleicht ähm, ratsam, erstmal zu überlegen, möchte ich theoretische Kenntnisse bekommen? Möchte ich einen Beruf ausüben, in dem ich ähm, an die Universität muss? Ja, dann ist es auf jeden Fall der Weg über Studienkolleg oder gleich Bachelor. Ähm, oder wenn ihr sagt, nein, ich möchte ähm, ein, eine Pflegekraft werden oder ich möchte ein Automechaniker werden oder Informatiker, da muss man nicht mal studieren, es gibt auch Ausbildung für Informatiker, ähm, kann man gleich eine Ausbildung machen und parallel auch Geld verdienen. Genau. Vielen Dank, Ekrem, <lacht> für die Folie. Äh, wie gesagt, ähm, Ekrem schickt die Folien dann nochmal in den Chat. Ähm, ich habe in den Chat dann jetzt nochmal eine Vokabelliste zugeschickt. Äh, die habt ihr auch äh, vor der Veranstaltung bekommen. Ähm, falls ihr dann nochmal die äh, Vokabeln, die ich jetzt benutzt habe, später nochmal vertiefen wollt. So.